Hallo, ich zeige euch heute Aufgaben zur Berechnung mit Zinseszinsen. Wir beginnen mit einem Beispiel zur Berechnung des Endkapitals. Frau Wunder legt 8.000 Euro auf ihr Konto am 01.01.2020 und sie möchte wissen, auf welchen Betrag ihr Kapital am 31.12.2028 angewachsen ist. Wir benötigen die Formel zur Berechnung von Zinseszinsen. Wie, wo die Formel herkommt, wurde im letzten Video bereits erklärt. Ich mache mir jetzt mal zunächst Gedanken darum, welche Bestandteile der Formel kenne ich und welche suche ich. Gegeben habe ich auf jeden Fall mein Startkapital, K0. Das sind die 8000 Euro, die Frau Wunder zur Bank bringt. Gegeben ist außerdem der Zinssatz klein p. Daraus lässt sich dann auch direkt mein Zinsfaktor q berechnen. Kleiner Tipp. Diese Formeln findest du auch in deiner Formelsammlung. So, jetzt muss ich mir noch über die Laufzeit Gedanken machen. Zunächst habe ich vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 ein ganzes Jahr. Dazu kommen dann nochmal acht weitere Jahre, von 2020 bis 2028. Insgesamt beträgt die Laufzeit also neun Jahre. Gesucht ist in meiner Aufgabe das Endkapital, also in dem Fall das Kapital nach neun Jahren, das kürzt man ab mit K9. Jetzt setze ich einfach alles, was ich gegeben habe, in meine Formel ein und erhalte dann 8.181,81 ,81 Euro. Okay. Beim nächsten Beispiel soll es darum gehen, wie man das Stadtkapital berechnen kann. Du möchtest dir in fünf Jahren ein Auto kaufen, das ungefähr 13.000 Euro kostet. Und du willst wissen, welchen Betrag du anlegen musst, wenn dir deine Bank 1,3% Zinsen anbietet. In diesem Fall ist also gegeben das Endkapital, also das Kapital nach fünf Jahren, das sind 13.000 Euro. Mein Zinssatz 1,3%, also auch der Zinsfaktor und die Laufzeit 5 Jahre. Und gesucht ist K0, also das Stadtkapital. So, wie berechne ich das Ganze? Ich brauche wieder meine Formel zur, ähm, zur Berechnung von Zinseszinsen. Und diese löse ich jetzt nach K0 auf. Dazu also teile ich die Formel auf beiden Seiten durch Q hoch N. Auf der linken Seite bleibt K0 stehen und rechts KN geteilt durch Q hoch N. Jetzt setze ich noch alle Zahlenwerte ein, die ich kenne. Und erhaltet das Ergebnis. Ihr dürft jetzt euer Wissen selber testen. Dazu zwei Übungsaufgaben. Drückt auf Pause und versucht die Aufgaben selbst zu lösen. Ich zeige euch gleich auf der rechten Seite die Lösungen. So, bei Aufgabe Nummer 1 war ein Endkapital gesucht. Also einfach alle Daten in die Zinseszinsformel eingeben und ihr erhaltet hoffentlich folgendes Endkapital. Und bei Aufgabe Nummer 2, da war das Endkapital gegeben, folglich hat man das Startkapital, kann 0 gesucht. Und wenn ich das korrekt in die Formel eingebe, bekomme ich daraus 11.080,92 Euro.